Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie ein Software-Rate Array auf einer Linux Plattform erstellt wird. Was ist ein Rate Array, was sind sie und wie baut man es zusammen? Ich habe es bereits in früheren Videos beschrieben. Im selben Video werde ich zeigen, wie man es auf einer Linux Plattform baut. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Wenn Sie ein RAID-Array auf mehreren physischen Festplatten erstellen, sollten Sie besonders darauf achten, dass die Festplatten dieselbe Größe haben. In idealfall sollten Sie Festplatten desselben Modells verwenden. Sie müssen sich auch für die Wahl der Technologie für die Verwaltung Ihres Arrays entscheiden. Es gibt drei Hauptoptionen, Hardware-RAID, Hardware-Software-RAID und Software-RAID. Die ersten beiden Methoden erfordern ziemlich teure RAID-Controller und haben einen wichtigen Nachteil. Wenn Sie keine Fest Festplatte, sondern einen RAID-Controller gebrannt haben, können Sie das Array normalerweise nur wiederherstellen, indem Sie denselben Controller erwerben. In diesem Video werde ich zeigen, wie ein Software-RAID erstellt wird, das mit dem Links Ubuntu Systemkernel Version 20.04 erstellt wurde. Wir melden uns unter ROT an SU. Passwort. Um ein RAID Array zu erstellen und zu verwalten, benötigen Sie das Dienstprogramm mdadm. Sie können es über Synoptik oder den Befehl installieren. apt install mdadm. Während der Installation fragt das System nach Parameter für die Wartung bereits installierter oder zukünftiger Arrays. Behalten Sie die Standardeinstellungen bei, um sich nicht zu stören. Suchen Sie nach Laufwerken. Cat, Proc Partitions. Hier sind unsere Laufwerke. Laufwerke SDA mit installiertem System und Laufwerken SDB, STC, STD, die wir in RAID kombinieren werden. Bevor Sie RAID erstellen, müssen Sie Festplatten für die Verbindung mit einem Array vorbereiten. Sie müssen Partitionen auf Datentränge erstellen. Wir tippen sudo fdisk dev sdp ein. Verwenden Sie den Befehl p, um das Vorhandensein von Partitionen zu sehen. Wir erstellen einen neuen Abschnitt und schreiben ein. Wir geben die Art des Abschnitts an: Basic P oder Advanced L. Der erste Abschnitt ist 1. Wir lassen es standardmäßig. Wir drücken zweimal Enter. Wie Sie sehen, wurde ein neuer Abschnitt erstellt. Geben Sie P1. Hier ist unser erstellter Abschnitt STP1. Um die Änderungen zu schreiben, schreiben Sie W-Enter. Die Partitionstabelle wurde geändert. Die Festladensynchronisation hat begonnen. Wir machen das gleiche für zwei andere Disks. SUDO FDISK Überprüfen Sie, ob hier nichts ist. B Erstellen Sie eine neue N. Geben Sie den Haupttyp an. B Abschnitts 1 Wir verlassen standardmäßig Enter, Enter. Überprüfen Sie, ob es erfolgreich erstellt wurde. B Und wir schreiben die Änderungen. W. Und die dritte Sudo Disk. SUDO FDISK STD P prüfen, N neu, äh, P Haupt, 1 Abschnittnummer, Enter Enter. Prüfen, P prüfen, W schreiben. Nach diesen Manipulationen ist es ratsam, den Befehl zur äh, probe auszuführen, der insbesondere für Red Hat und CentOS relevant ist. Auf Ubuntu ist es nicht notwendig, da es automatisch aufnimmt. Wir überprüfen Sie erneut, ob Festplatten vorhanden sind, wenn sie im System registriert sind. Get Broad Partitions Wie Sie sehen, wurde alles erfolgreich durchgeführt. Die Geräte STB1, STC1 und STD1 wurden angezeigt. Jetzt können Sie mit dem Erstellen des Arrays beginnen. Wir geben den Befehl sudo mdm create dev md0a yes one array level 5 n Anzahl der Festplatten 3 ein und geben die Geräte selbst an dev sdb1, dev sdc1 und dev sdd1. Das war's. Der Wait prozess ist abgeschlossen. Disk ansehen. Cat prop Hier ganz unten in unserem Abschnitt befinden sich md0, es bleibt das mkfs Dateisystem dafür zu machen. mkfsext 2 md0 Der Prozess hat begonnen, die Tabelle wird gespeichert, die Superblöcke werden geschrieben. Wir warten auf das Ende. Erledigt. Danach montieren wir unseren Abschnitt. Mount-DF-MD0-MNT-DF-H Hier ist unser montierter Abschnitt. Um sicherzustellen, dass es funktioniert, erstellen wir eine Datei drauf. DB Input File gleich DF0 Output File, MNT File, MP4, Block Size 4096 und Count 100000. Hier wird eine 410 MB Datei erstellt. Überprüfen Sie das Verzeichnis. Gehen Sie zu MNT. CD MNT. Zur Anzeige geben Sie LS1. Um die Details zu sehen, LS-1. Hier ist unsere Datei erstellt von Route mit einem Volumen von 410 MB. Wir betrachten das Volumen unserer Laufwerke, DF-H. Wie Sie sehen können, sind bereits 450 MB belegt. Sie können den aktuellen Status des RAID Arrays mit Hilfe der Datei pro MD Start überprüfen. Wir fügen CAT MD Start ein, Beheben von Problemen und Wiederherstellen von Arrays. Manchmal geht das Array aufgrund einer hardware funktion in den aktiven Zustand, ohne dass Fehler auf den Festplatten auftreten. In diesem Fall werden alle Laufwerke als inaktiv markiert. Es sieht ungefähr so aus. Daran ist nichts auszusehen, so müssen nur das Array mit dem Befehl stoppen. sudo mdum stop dev Und dann wieder mit dem Befehl aufbauen. sudo mdum assemble scan force. Wenn ein schwerwiegender Array-Fehler aufgetreten ist, zum Beispiel eine übermäßige Anzahl von Festplatten wird das Array ebenfalls inaktiv. In diesem Fall gelingt es, nicht mit einer einfachen Überleitung die Funktionalitätsfähigkeit wiederherzustellen. Darüber hinaus kann es sogar schaden. Seien Sie also vorsichtig und sehen Sie sich bei Proben zunächst den Status des Arrays und aller seiner Komponenten an. Vergessen Sie nur dann nicht, das Dateisystem zu mounten. Wenn Sie das Array neu starten, erfolgt dies nicht automatisch. Wenn Ihr Array in etc.fs.tab registriert ist, führen Sie zum Mountain normalerweise den folgenden Befehl aus: Sudo Mount A. Manchmal treten kritische Irreparable-Fälle auf. Zum Beispiel, wenn zwei Festplatten gleichzeitig aus einem RAID 5-Array herausfliegen. Dies führt zur vollständigen Inoperabilität des Arrays und auf den ersten Blick zu Unfähigkeit, es wiederherzustellen. Wenn eine solche Katastrophe eingetreten ist, überprüfen Sie zunächst mit dem Befehl befehlten Status alle Komponenten des Arrays. E Anstelle von STC1 müssen Sie nacheinander alle RAID-Komponenten installieren. Achten Sie besonders auf den letzten Block jedes Outputs. überprüfen Sie im zweiten Schritt den Status der Smart-Festplatten und führen Sie oberflächen durch. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die physischen Festplatten aktiv sind und keine Lesefelder vorliegen. Sie können Festplatten mit dem unter Linux verfügbaren Festplatten dieses Programm testen. Versuchen Sie nun das Array neu zu erstellen m Assemble Scan. Die Softwareimplementierung des RAID Arrays im Linux System ermöglicht es dem Benutzer auf einfache Weise Festplatten Arrays mit mehreren Ebenen zu erstellen, wobei äh, sowohl physische Festplatten als auch logische Partitionen verwendet werden. Die von diesem äh, Subsystem äh, bereitgestellten Funktionen reichen völlig aus, um eine Datenspeicherung zu organisieren, die sowohl auf Zuverlässigkeit als auch auf Leistung ausgerichtet ist. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. F Vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.